Hallo, heutzutage existieren ja ganz viele unterschiedliche Arten von Nutzerschnittstellen, eben nicht nur zweidimensionale Nutzerschnittstellen. Und die Frage ist, kann man eigentlich für solche Nutzerschnittstellen auch Usability Engineering machen und muss man dabei vielleicht noch so ein paar Dinge beachten? Und genau darauf möchte ich in diesem Video mal für eine Art von Nutzerschnittstelle eingehen, nämlich für Nutzerschnittstellen vom Typ Augmented und Virtual Reality. Um in das Thema so ein bisschen reinzukommen, gucken wir uns zunächst noch mal an, was war denn eigentlich Usability? Usability beschreibt ja, dass es ein Zusammenspiel gibt zwischen Nutzerinnen mit ihren ganz konkreten Fähigkeiten und Kenntnissen, den Aufgaben und Zielen, die diese Nutzerinnen verfolgen, dem Kontext, in dem die Aufgabenerledigung stattfindet und im Zentrum stehen dann eben diese Werkzeuge, die eben genau das in der entsprechenden Kombination unterstützen sollen. So, und wenn man sich das jetzt erstmal prinzipiell ansieht, dann stellt man einfach fest, das ist ja eine äh, relativ generische äh, Definition der ganzen Sache und das trifft natürlich so in der Form auch für ARVR zu. Denn auch ARVR sind letztendlich irgendwelche Werkzeuge, mit denen wir bestimmte Aufgaben erledigen möchten und Ziel ist eben, diese Aufgaben in einem bestimmten Kontext äh, zu erledigen. Der Kontext muss ja nicht unbedingt immer nur der physische Kontext sein, es kann ja auch ein inhaltlicher Kontext sein. Und wir haben eben bestimmte Nutzerinnen und Nutzer, die die Aufgaben erledigen wollen und AR, VR kann halt dementsprechend auch einfach nur ein bestimmtes Werkzeug dafür sein. Gut, also prinzipiell funktioniert eben der Begriff Usability genauso für AR und VR. Wie sieht es denn dann jetzt aus mit Usability Engineering? Usability Engineering umfasst ja die folgenden Bereiche, also zum einen die Analyse des Ist-Zustandes, wo man also so ein bisschen versucht herauszukriegen, was ja, machen die Nutzerinnen und Nutzer eigentlich aktuell. Dann die Modellierung des Ist- und Soll-Zustandes, wo man also ja irgendwie darstellen möchte oder festlegen möchte, was soll denn eigentlich in Zukunft da passieren. Dann haben wir die Spezifikation der Umsetzung, wo wir also ganz konkret festlegen, wie soll denn in Zukunft ein Werkzeug aussehen und gestaltet sein, um eben die Aufgabenstellungen bestmöglich zu unterstützen. Dann unterstützen wir tatsächlich auch die Umsetzung eines Werkzeugs. Und zum, also, ähm, ein, ein letzter und relativ großer Bereich ist dann tatsächlich die Usability-Evolution. Wie gesagt, das sind halt Bereiche, die äh, nicht nacheinander stattfinden, sondern ähm, iterativ, inkrementell und parallel. Aber nichtsdestotrotz sind sie in irgendeiner Form da. Und die Frage ist, wie sind diese Bereiche dann jetzt eigentlich im Kontext von augmented und virtual reality zu sehen? Gut, wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen die Methodiken angucken, also gerade erstmal so die Methodik, Analyse des Ist-Zustandes und Modellierung des Ist- und Soll-Zustandes, da hatten wir äh, uns hauptsächlich mit den Themen Contextual Inquiries, Personas, Szenarien und User Stories äh, befasst. Und da wir ja gerade schon festgestellt haben, dass halt äh, alle Bereiche äh, oder alle Aspekte, die zu Usability dazu gehören, dementsprechend auch für ARVR anwendbar sind, dann kann man ziemlich gut auch äh, damit rechnen, dass eben sowas wie Contextual Inquiry auch durchführbar ist, selbst wenn man eben plant, eine ARVR-App zu gestalten. Und genauso kann man natürlich Personas entsprechend modellieren. Man kann Szenarien modellieren, in denen eine AR-VR entsprechend eingesetzt werden soll. Und natürlich auch mit User Stories die Funktionalitäten für eine solche ARVR festhalten. Das heißt, hier kann man im Prinzip zusammenhängend sagen, also diese Methoden sind relativ gut auch eins zu eins übertragbar auf Augmented und Virtual Reality. Gut, aber sehen wir uns mal den nächsten Bereich an. Da haben wir dann die Informationsarchitektur. Und äh, bei der Informationsarchitektur geht es ja darum, aus dem Chaos der einzelnen äh, ja, Informationen oder Bereiche, die in irgendeiner Form ähm, in so einer App auftauchen könnten, eine gewisse Struktur zu machen und diese Struktur auch ja, zu benennen, also einzelne Bereiche davon zu benennen und Gruppen von Informationsbereichen zu haben. Und auch hier kann man im Prinzip sagen, ja, das trifft ja auf AR, VR genauso zu. Also wir wollen ja in irgendeiner Form auch bei AR und VR da so eine gewisse Struktur einfach drin haben und wir wollen ja auch da, wenn wir da eben mit Labels zum Beispiel arbeiten, sicherstellen, dass die Nutzerinnen und Nutzer unter den Labels auch so das Richtige verstehen und da unter bestimmten Labels dann eben auch ihre entsprechenden Inhalte finden, die sie suchen. Also auch hier kann man sagen, das äh, ist eins zu eins übertragbar. Gut, aber dann gibt es ja noch was, nämlich so die erst, das Festhalten von ersten Ideen der Umsetzung. also Thema Prototyping, beim Prototyping ist es dann schon so, hm, also wir haben jetzt viel zum Thema Prototyping gesehen, so äh, Skizzen und äh, Papierprototypen und Wireframes und äh, wird also interaktive Prototypen. Das ist ein bisschen die Frage, geht das denn eigentlich auch für AR, VR? Ähm, und das ist eine Sache, die werden wir gleich mal so ein bisschen klären. ja. Dann, wenn man sich den nächsten Bereich anguckt, ähm, Nutzerschnittstellen entwerfen, da waren wir dann so, hatten wir dann auch so was wie Faktor Mensch und, äh, Design Pattern und so weiter, was man da berücksichtigen könnte. Auch da war viel für zweidimensionale Nutzerschnittstellen, ist so ein bisschen die Frage, gilt das denn jetzt eigentlich auch für dreidimensionale Nutzerschnittstellen? Also auch hier ein kleines Fragezeichen dahinter. Ähm, dann waren wir auch so in dem Bereich vom äh, Style Guide unterwegs. hatten also überlegt, dass man ähm, für zweidimensionale Schnittstellen natürlich auch immer so einen gewissen Stil vorgeben kann mit Farbgebung und so weiter und so fort. Ähm, gilt das auch? Ja, ähm, gucken wir uns das auch gleich nochmal an und ähm, der letzte Bereich sind dann so Evaluationsmethoden, also Experten- und nutzerorientierte Evaluationsmethoden. Da ist auch so ein bisschen die Frage, damals da haben wir jetzt viel eben im Bereich zweidimensionale Nutzerschnittstellen gemacht. Geht das denn eigentlich auch für dreidimensionale Nutzerschnittstellen? Also auch hier müssen wir mal ein bisschen genauer reinsehen. Und das machen wir jetzt in den folgenden Folien. Wir gucken uns also die entsprechenden Bereiche jetzt an. Und wir fangen an mit Prototyping. Beim Prototyping hatten wir ja anfänglich gesagt, dass ähm, die, die einfachsten Varianten von Prototyping einfach Skizzen und Papierprototypen sind, wobei Skizzen eben noch ein bisschen einfacher sind, weil sie ja nur ähm, ein, eine grobe Idee mal festhalten. Und das Lustige ist, tatsächlich kann man das ja auch einfach ähm, im Dreidimensionalen machen. Die Herausforderung ist hierbei, also ich habe jetzt hier mal so eine Skizze für ein potenziell äh, virtuelles, dreidimensionales Objekt gemacht. Das wäre so ein kleiner Bluetooth-Lautsprecher, der halt vielleicht ja, mit, mit, mit so einer zusätzlichen Blase ergänzt ist, um zu zeigen, welcher Knopf jetzt wofür ist. Ja. Das kann man halt auch relativ gut ja, in, in, in Skizzenform machen. Was hier natürlich eine etwas größere Herausforderung ist, ist tatsächlich, man muss dann vielleicht schon ein paar Fähigkeiten haben, äh, Im Zeichnen, ja, also wenn man zweidimensional zeichnet, dann ist das relativ einfach, man braucht nur so Kästchen zeichnen, wenn man dreidimensional zeichnet, ist das schon etwas anspruchsvoller, ja, und ich möchte jetzt auch nicht gerade sagen, dass äh, das, was ich hier jetzt gezeichnet habe, dass das unbedingt äh, die beste Zeichnung ever ist, ja, also vielleicht hat man schon Schwierigkeiten dieses ähm, dieses Gerät überhaupt zu erkennen, also diese Bluetooth Box, aber was man hier jetzt zum Beispiel sagen könnte, das könnte ja jetzt eine Visualisierung von einer möglichen AR App sein und die Bluetooth Box existiert vielleicht und sie ist auch bei den Stakeholdern bekannt und es geht nur darum zu zeigen, wie jetzt die AR App vielleicht an der Bluetooth Box zeigen kann, wo man jetzt halt leiser machen kann und da könnte man zeigen, ja da könnte man dann eben so ein kleines Schildchen dran machen, wo dann leiser steht. Und dafür reicht eigentlich diese Skizze letztendlich vollkommen aus, um einfach ein gemeinsames Verständnis davon zu bekommen, wie das aussehen kann. Man kann sogar eben auch hier noch einen Schritt weitergehen und ein bisschen das Basteln anfangen, so wie das bei Papierprototypen ist. Dann könnte das Ganze so aussehen. Ich habe nämlich tatsächlich diese Bluetooth-Box zu Hause und habe jetzt einfach mal mit einer... Ganz fancy virtuellen, äh, nee, realen Ergänzungen ähm, mit einem Papierprototypen gearbeitet, um zu zeigen, wie man hier jetzt eben diese Markierung dran machen könnte. Ich habe also tatsächlich einfach äh, diese, diesen, diesen Bobble äh, mal so drüber gelegt, ähm, in, also ich habe praktisch ein Bild davon gemacht, habe das dann eben drüber gelegt und äh, wird äh, oder ja einfach zweidimensional und habe das dann einfach mal mit darin ange, äh, angezeigt und auch damit bekommt man eigentlich auch wenn es jetzt erstmal nur eine zweidimensionale Darstellung von was dreidimensionalen ist schon einen relativ guten Eindruck, wie das Ganze aussehen könnte. Und wenn man tatsächlich noch ein bisschen äh, weitergehen möchte und richtig basteln möchte, dann kann man eben auch das hier machen. Das heißt, ich habe jetzt äh, diese diesen Markierung habe ich ausgedruckt, habe sie auf ein Lineal geklebt, also richtig anspruchsvoll das Ganze und habe das Lineal einfach mal dann mit der Markierung entsprechend daneben gehalten, so dass man einfach sehen kann, wie würde das dann eben im dreidimensionalen gegebenenfalls aussehen. Also man, man sieht schon, man kann auch mit äh, Augmented und Virtual Reality, wenn man möchte, auch irgendwie mit Skizzen und Papierprototypen, also auch Bastelarbeit, so ein bisschen was erreichen, wenn man möchte. Es ist sicherlich an einzelnen Stellen ein bisschen aufwendiger. Man braucht da auch ein bisschen Kreativität. Aber ähm, also selbst äh, ja große Firmen schlagen halt äh, gerade das, mit dem äh, wir basteln irgendwelche Labels und erhalten sie mal in der realen Welt da schon mal hin die arbeiten tatsächlich damit und können damit relativ gut schon so erste Ideen evaluieren und überprüfen und feststellen, funktioniert das so oder funktioniert das tatsächlich nicht, gerade wenn es eben um Mobile-AR-Apps geht, wird das sehr intensiv gemacht. Gut, stellen wir also fest, für Prototyping, Skizzen und Papier Prototypen funktionieren, aber jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie ist das denn mit Wireframes und interaktiven Prototypen? Und da haben wir ja in der zweidimensionalen Welt entsprechende Tools, die da so genannt waren. Also die, die Tools, da war es auch so ein bisschen schwer zu trennen, was ist jetzt noch nur ein Wireframe und was ist dann schon ein interaktiver Prototyp, weil die Tools häufig eben beides dann direkt unterstützen. Aber es ist tatsächlich auch so, dass man auch für AR und VR mittlerweile entsprechende Tools hat, mit denen man relativ schnell solche Prototypen zusammenstellen kann. Ich habe hier für AR mal zwei Tools benannt, die man entsprechend einsetzen kann, um relativ schnell AR-Applikationen zusammenzustellen, also wo man relativ schnell virtuelle Objekte irgendwie zusammenklickern kann und ja, um irgendwas zu visualisieren. Und gleiche Tools oder ähnliche Tools gibt es tatsächlich auch für VR. Auch hier habe ich mal äh, zwei Tools rausgesucht, mit denen man das äh, prinzipiell machen kann. Letztendlich gilt aber für solche Tools, genauso wie eben für äh, zweidimensionale Tools, dass man auch da sich einfach ein bisschen reinfuchsen muss. In der virtuellen Welt ist das sicherlich auch wieder etwas anspruchsvoller, weil man dann mit einmal im dreidimensionalen Raum Objekte positionieren muss und äh, sie zueinander ausrichten muss. Und sich so ein bisschen mehr darüber Gedanken machen muss. Aber ähm, letztendlich vom, vom prinzipiellen Konzept her ist das genau das Gleiche. ja, Nur halt dreidimensional. Also sehen wir, auch da gibt es was. Und das Letzte, was wir dann tatsächlich noch hatten bei den ganzen Prototypen, war, waren dann solche grafischen Mockups. Und bei grafischen Mockups... Könnte man jetzt natürlich sagen, ja, das ist vielleicht wirklich schon ein bisschen schwieriger, weil grafische Mockups werden ja im, im Zweidimensionalen einfach mit irgendeinem Grafikprogramm gemacht. Aber ähm, letztendlich könnte man ja überlegen, kann man nicht manche Sachen auch so irgendwie grafisch schon gut aufbereiten? Und ich habe jetzt mal hier das Beispiel nochmal mit dem drangehaltenen kleinen ähm, Element, ja, was ja irgendwie auch schon so eine gewisse Grafik hat. Ist jetzt nicht schön, aber wenn man sich jetzt mehr Mühe damit geben würde und dieses Label, dieses leiser label einfach mal so richtig grafisch und vernünftig ausarbeiten würde und dann dran halten würde, dann hätte man ja auch schon einen relativ guten Eindruck davon, wie das Ganze grafisch aufbereitet wäre. Das heißt, prinzipiell ist es auch möglich, grafische Mockups zu erstellen. Und damit können wir eigentlich sagen, also auch Prototyping für ARVR ist äh, prinzipiell möglich. Ist etwas anders, ist vielleicht mit etwas anderem Aufwand verbunden, aber es ist möglich. Und das soll auch so mehr oder weniger die Kernaussage zu dem Thema sein. Gut, als nächstes ähm, gucken wir uns mal nochmal so diesen gesamten äh, Prozess an, Erstellen von, äh, oder Entwerfen von Nutzerschnittstellen. Da hatten wir ja diese drei großen Bereiche, nämlich auf der linken Seite Faktor Mensch, dann hatten wir Informationsarchitektur, da habe ich schon am Anfang gesagt, das können wir eigentlich abhaken, ja, das trifft auf jeden Fall auch zu. Und rechts hatten wir dann so den Bereich von, ähm, ja, also, Entwurfsmustern, Schnittstellen, Elementen, Richtlinien, visuelle Gestaltung und so weiter. Und wir gucken jetzt jetzt die beiden äußeren Bereiche nochmal mit dem Hintergrund ähm, der, von AR, VR an. Fangen wir links an mit dem Faktor Mensch. Beim Faktor Mensch hatten wir uns als erstes in den anderen Videos so den äh, Action Cycle von HOMEN äh, vorgenommen. Und dabei ging es ja darum, dass Nutzerinnen und Nutzer, wenn sie also Aufgaben erledigen wollen, beziehungsweise wenn sie ein Ziel vor Augen haben, dieses Ziel erstmal in abstrakte Schritte zerlegen, dann aus den abstrakten Schritten konkrete Aktionen ableiten, diese dann ausführen mit einem Werkzeug und dann gucken, ob das Werkzeug in irgendeiner Form ähm, ja, eine Ausgabe macht, also dass man irgendwas wahrnehmen kann. Dann wird die Wahrnehmung interpretiert und bewertet und dann schließlich zu sehen, habe ich mein Ziel erreicht oder nicht. Und das Gleiche trifft natürlich genauso auch auf Augmented und Virtual Reality zu. Also wir Menschen fangen jetzt nicht an, nur weil wir mit einmal im dreidimensionalen Bereich sind, dieses prinzipielle Vorgehen zu verändern. Das heißt, der Action Cycle, den wir da hatten, der trifft natürlich genauso auch in Augmented und Virtual Reality zu, weil wir da ja auch irgendwelche Ziele haben, die wir verfolgen und dafür setzen wir Augmented Reality und Virtual Reality als Werkzeuge ein und Dementsprechend haben wir die beiden Außenseiten schon mal genauso und äh, die entsprechenden Seiten hier, also die, die Schritte und Aktionen und die Ausführung treffen da genauso zu, wie eben auf der anderen Seite Wahrnehmung, Interpretation und Bewertung, nur eben im dreidimensionalen Raum. Das nächste, was wir beim Faktor Mensch berücksichtigt haben, waren, äh, war die Fehlerquelle Mensch, weil Menschen natürlich ähm, auch Fehler machen können. Ja? Da gab es ja unterschiedliche Arten von Fehlern, also Capture Errors, Description Errors, Data-Driven Errors und Associative Action äh, Activation. Ähm, und da kann es eben äh, ja, entsprechend vorkommen, dass man auch äh, ja, hier äh, Fehler macht in äh, Augmented äh, und Virtual Reality. Und viele der Beispiele der Fehler, die ich ja so genannt habe, die kamen ja tatsächlich aus dem realen Leben. Ja? Und man kann sie letztendlich relativ gut einfach auf äh, die zweidimensionalen Nutzerschnittstellen übertragen. Und da das reale Leben ja letztendlich auch versucht wird, mit Augmented Reality und Virtual Reality entweder nachzubilden oder eben zu ergänzen, können diese gleichen Fehler natürlich auch darin auftreten. Das heißt, die Fehlerquelle Mensch ist hier definitiv auch ein ganz wichtiger Punkt, den man berücksichtigen muss. Als nächstes hatten wir dann ähm, die... Bereiche der menschlichen Wahrnehmung, nämlich Gestaltprinzipien und Fitzlaw. Law. Bei den Gestalt Principles oder Gestaltprinzipien äh, Gestalt gab es ja äh, mehrere, die man hier äh, berücksichtigen kann. Ich habe mir hier noch mal eins rausgenommen, nämlich das Gesetz der Nähe, um, was im Prinzip sagt, Dinge, die näher zueinander angeordnet sind, ja, werden auch als zueinander angeordnet oder zusammengehörig wahrgenommen. Und das gleiche gilt natürlich auch hier wiederum für den dreidimensionalen Raum. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier die Würfel ähm, ja, nah beieinander anordne, dann werden die auch da als zusammengehörig wahrgenommen. Das heißt, auch hier kann man einfach sagen, ähm, die Gesetze werden sicherlich zutreffen, vielleicht an manchen Stellen mit leicht anderem Fokus, aber auch diese Gesetze werden einfach ihre Gültigkeit haben. Fitzlaw übrigens genauso. Fitzlaw wurde ursprünglich ja tatsächlich gar nicht mal für zweidimensionale Nutzerschnittstellen entwickelt, sondern eigentlich für dreidimensionale, reale Maschinen. Und das ist natürlich dann erst recht auf äh, dreidimensionale Nutzerschnittstellen übertragbar. Ähm, und auch da gilt natürlich klar, wenn ich halt jetzt irgendwie etwas ja, berühren muss, was direkt neben dem ist, wo ich gerade bin, dann... Kann das ruhig etwas kleiner sein, aber je weiter es weg ist, umso größer müsste das Objekt sein, damit ich es halt noch gut äh, bedienen kann und gut damit interagieren kann. Gut, als nächstes hatten wir dann die Grundsätze der Dialoggestaltung. Beispiele dafür waren jetzt Aufgabenangemessenheit, Selbstbeschreibungsfähigkeit, Erwartungskonformität und äh, Lernförderlichkeit. Und ähm, bei Aufgabenangemessenheit ähm, ging es jetzt darum, so grob gesagt, dass die Nutzerschnittstelle halt auch die Aufgaben, die die Nutzerinnen und Nutzer entsprechend durchführen möchten, so unterstützen muss, dass es eben zu den Aufgaben passt. Also, dass zum Beispiel nicht zu viele Informationen abgefragt werden oder dass nur äh, ja, zu den zu der entsprechenden Aufgabenerledigung passende Informationen angezeigt werden. Und das auch hier kann man einfach sagen, das gilt letztendlich genauso für Augmented und Virtual Reality, weil wir da die gleichen Situationen haben. Also, wir wollen ja auch nur die Informationen angezeigt bekommen, die halt relevant sind und andere Informationen nicht. Genauso wollen wir eben auch nur die Informationen eingeben, die halt relevant sind und andere Informationen eben entsprechend nicht. Gut, damit haben wir Faktor Mensch schon mal so ein bisschen ähm, abgearbeitet, relativ grob, aber ich wollte einfach noch mal so ein bisschen auf die Details eingehen und noch mal klar machen, ähm, natürlich trifft das alles hier auch zu, selbst wenn wir uns im dreidimensionalen Raum befinden. Das nächste sind dann jetzt die Design Pattern. Und bei den Design Pattern ist es sicherlich schon mal so ein bisschen fragwürdiger, denn wenn wir uns viele der Design Pattern ansehen, dann stellen wir einfach fest, die sind ja so für zweidimensionale Nutzeraktionen tatsächlich gestaltet. Ja, Also wenn wir hier die, die Liste einfach mal durchgehen. Also so die grundsätzliche, der grundsätzliche Aufbau einer Nutzerschnittstelle zum Beispiel, also die Applikationsstruktur, Beispiel war hier Feature Search and Browse zum Beispiel. Da ist es natürlich schon so, hm, haben wir das im, äh, im Dreidimensionalen denn genauso, so ein Design-Pattern? Ähm, und da gibt es auch andere Design-Pattern, die da vielleicht eine Ro Rolle spielen können, sowas wie Listendarstellungen und so weiter. Und da ist es schon so, dass gegebenenfalls mehr ja, Anpassungen notwendig sind. Wobei eben auch in der dreidimensionalen Welt immer noch relativ viel mit zweidimensionalen Menüs zum Beispiel gearbeitet wird, mit denen man interagiert, weil es tatsächlich gar keine Notwendigkeit gibt das jetzt alles mit einmal dreidimensional zu machen. Das heißt, Sie haben in der, in der dreidimensionalen Welt mit einmal ein zweidimensional dargestelltes Menü, was halt so im Raum schwebt und mit dem Sie interagieren können. Und für solche zweidimensionalen Sachen kann man natürlich auch wieder die Design-Pattern anwenden. Aber auch für die, wenn Sie das jetzt so ein bisschen dreidimensional machen, wird es sicherlich das ein oder andere Pattern geben, was Sie übertragen können. Aber Sie müssen die Pattern eben äh, gegebenenfalls übertragen, wenn Sie sie wirklich in das richtige Dreidimensionale übernehmen wollen. Das heißt, hier ist es unter Umständen nicht ganz so einfach, diese Pattern anzuwenden und es bedarf schon so einem gewissen Mitdenken an der Stelle. Gut, damit haben wir den Bereich Pattern. Jetzt kommt es noch mal so ein bisschen in den Bereich der visuellen Gestaltung. Da hatten wir sowas, solche Themen wie Farbauswahl, Farbgestaltung. Dann hatten wir Schriftarten und auch sowas wie zu verwendende Icons und da trifft auf jeden Fall zu, dass diese Sachen auch alle ihre Anwendungen finden. Also auch bei der virtuellen und erweiterten Realität ist es so, dass man sich darüber Gedanken machen muss, wie Farben vielleicht zusammenspielen, wobei man hier meistens noch mehr Möglichkeiten hat, mit Farben zu arbeiten. Ja, aber beziehungsweise man erreicht halt auch über, über virtuelles Licht und so weiter nochmal ganz andere Stimmungen, Farbstimmungen, die da möglich sind. Ähm, aber nichtsdestotrotz gilt auch hier Farbe, wenn man also Dinge nebeneinander darstellt, dann sollten sie eben auch farblich einigermaßen zueinander passen. Ähm, auch hier kann man eben über Schriftarten ja einen gewissen Eindruck verleihen, das ist also auch überhaupt keine, äh, kein Problem, und Icons sowieso. Also man kann sogar sich darüber Gedanken machen, ob man Icons dann zwar ein bisschen dreidimensionaler darstellt, aber dennoch ist es halt so, dass ähm, ja, die Icons einfach... Ja, erfassbar sein sollten für die Menschen. Und wenn man eben die Icons aus dem Zweidimensionalen ins Dreidimensionale überführt, dann kann man sich eigentlich auch relativ sicher sein, dass diese auch dort dann ähm, ja, Anwendung finden können. Gut, wo man noch ein bisschen genauer drauf achten muss, ist nämlich ist, äh, dieser Bereich äh, der Signifier und der ähm, Affordances. Also zunächst erstmal Affordances. Es ist ja so, dass eine Affordance etwas war, wo man eben den Nutzerinnen und Nutzern eine bestimmte Funktionalität zur Verfügung stellt, also anbietet. Die Übersetzung von Affordance ist wohl Angebotscharakter. Und ein Signifier weist eben darauf hin, dass dieser Angebotscharakter tatsächlich existiert. Und hier haben wir ja jetzt mal noch so ein Beispiel, das ist auch aus den anderen Folien, wo dann eben der ja, Signifier unterschiedlich stark ausgeprägt ist, beziehungsweise auf der linken Seite gar nicht ausgeprägt ist. Und nach rechts hin wird der Signifier eben immer stärker. Und nur ganz rechts wird tatsächlich mit so einer pseudo-dreidimensionalen Darstellung durch die Schattierung gearbeitet. In der realen Welt hätte man durchaus noch die Möglichkeit, Signifier, also nicht in der realen, in der virtuellen Welt hätte man noch die Möglichkeit, Signifier noch anders und noch präsenter darzustellen. Das würde dann zum Beispiel in die Richtung gehen, wie es in der realen Welt tatsächlich gemacht wird. Das heißt, dass sie eben durch Hervorheben von Objekten auch in der dritten Dimension dann die Möglichkeit hätten, stärker herauszukehren. Hier kann man mit interagieren und mit dem anderen kann man vielleicht nicht so interagieren. Also mit herausheben meine ich jetzt zum Beispiel, wenn Sie sich ein technisches Gerät in der realen Welt ansehen, dann sind halt Knöpfe, mit denen man interagieren kann, zum Beispiel oft von der Oberfläche so ein bisschen hervorgehoben und dadurch erzeugt man so einen Angebotscharakter. Und so ein Hervorheben kann man im, im zweidimensionalen Bereich nur visualisieren, wie zum Beispiel durch die Schattierung, die wir hier haben aber im dreidimensionalen Bereich könnte man das eben auch wirklich in dieser Achse zum Beispiel hervorheben. Das heißt, auch da existieren Signifier, aber man hat halt noch mal mehr Möglichkeiten, um Signifier tatsächlich auch darzustellen. Gut, damit haben wir auch den Bereich visuelle Gestaltung so ein bisschen ähm, abgehakt. Jetzt kommen wir in den Bereich der Evaluation. Wir wollen ja noch, auch noch mal überprüfen, ob denn... Für diese Nutzerschnittstellen dann auch eine gewisse Usability gegeben ist. Und da hatten wir ja zwei Bereiche von Evaluationsmethoden. Der erste war die expertenorientierte Evaluation, und da haben wir uns unter anderem genauer angesehen die heuristische Evaluation. Und die heuristische Evaluation basiert ja darauf, dass wir prinzipiell äh, Guidelines überprüfen und überprüfen, ob denn diese Guidelines bei einer Nutzerschnittstelle eingehalten werden. Und bei ARVR ist es jetzt so, dass ähm, viele der Guidelines, die man halt für andere Nutzerschnittstellen hat, auch hieraufhin ähm, übertragbar wären. Also, wenn Sie zum Beispiel auch äh, hier einen Dialog drin haben, der mit mehreren Buttons funktioniert, dann sollte eben zum Beispiel der OK-Button okay auch wieder unten rechts sein. Das wäre ja so, so eine Überprüfung einer Guidelines, äh, Guideline, die da möglich ist. Aber es gibt teilweise auch tatsächlich spezielle Guidelines für ARVR. Ich hatte das ähm, in meinem anderen Video zum Thema ARVR zum Beispiel schon mal ähm, ja, benannt, äh, da ging es um, um Cybersickness. Bei Cybersickness ist es ja so, dass wenn Sie eine Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung, äh, der, also der visuellen Wahrnehmung zum Beispiel haben und der Innenohrwahrnehmung, dann kann Ihnen einfach äh, schlecht werden und das passiert halt, wenn Sie sich in der VR bewegen, aber in der realen Welt gleichzeitig nicht. Und da gibt es dann eben Guidelines, die man berücksichtigen sollte, um das zu minimieren. Und eine Guideline ist zum Beispiel, dass man einfach im visuellen, also im, im Blickfeld, äh, in der virtuellen Welt relativ viele statische Elemente haben sollte, damit äh, Nutzerinnen und Nutzer einfach äh, weniger Dynamik auf dem Auge haben, sodass eben diese Diskrepanz zwischen Innenohrwahrnehmung und Augenwahrnehmung so gering wie möglich ist. Und da gibt es noch ein paar andere Guidelines, die man da berücksichtigen kann. Und hier kann ich dann tatsächlich einfach nur darauf verweisen, dass Sie dann in die typischen Guidelines reinschauen sollten, die von diesen Technologieprovidern tatsächlich mit zur Verfügung gestellt werden. Und auch diese Guidelines, das sind also domänenspezifische Guidelines, die können Sie durchaus auch mit einer heuristischen Evaluation überprüfen. Also Sie können zum Beispiel schon überprüfen, ob denn im Falle von Bewegungen in ähm, VR auch entsprechend viel statischer Content immer noch im Sichtbereich äh, der Nutzerinnen und Nutzer ist, sodass es eben hoffentlich weniger zu ja, Cyber kommt an dieser Stelle. Die andere Methodik, die wir uns noch angesehen hatten, war dann Cognitive Walkthrough im Bereich der expertenorientierten Evaluation. Und hier ist es natürlich so, dass Sie auch die Aufgaben, die innerhalb von AR, VR erledigt werden, zerlegen können in einzelne Schritte und dann können Sie sich für jeden dieser Schritte diese vier Leitfragen ähm, ja, ansehen und überlegen, ob das denn ähm, ja, prinzipiell alles funktioniert, also ob die Nutzerinnen und Nutzer das richtige Ziel vor Augen hätten, ob sie denn ähm, ja, das äh, richtige Element überhaupt zur Verfügung hätten, um das nächste Ziel zu erreichen, ob sie denn ähm, auch sehen, also wirklich für sich persönlich wahrnehmen würden, dass es, äh, dieses äh, Ziel über ein bestimmtes Interaktionselement erreichbar ist und ob es dann auch entsprechendes Feedback gibt. Das größte Problem ist dabei eigentlich, dass wenn Sie die Aufgabenstellungen dann durchspielen und zwischendurch Notizen machen müssen, ob jetzt eine Frage mit Ja oder Nein beantwortet wird, dann müssen Sie halt zum Beispiel bei VR ständig das Headset abnehmen. Und das ist natürlich ein gewisser Mehraufwand und das kann auch lang, kann auch auf Dauer recht anstrengend werden, wenn Sie nämlich zum Beispiel Brillenträgerin oder Brillenträger sind, so wie das bei mir der Fall ist, wenn ich am Computer sitze dann ist es sehr anstrengend, wenn man ständig die VR-Brille abnehmen muss und wieder aufsetzen muss. Es gibt bestimmte Brillen, da kann man das einfach so vorne zum Beispiel hochklappen. Da ist das sicherlich einfacher. Nichtsdestotrotz ist es einfach nicht so elegant, wie wenn man direkt an einer zweidimensionalen Zwischenstelle sitzt und vor sich vielleicht ein Blatt Papier hat, um Notizen zu machen. Aber prinzipiell ist die Methodik einsetzbar. Gut, damit haben wir die expertenorientierten Methoden nochmal grob angesehen, jetzt kommen wir nochmal zu den nutzerorientierten Methoden, was ist denn da vielleicht relevant? Bei den nutzerorientierten Methoden hatten wir auf der einen Seite die Beobachtungsmethoden, wo wir also die Nutzerinnen und Nutzer einfach bei der, ähm, ja, durch, beim Durchführen bestimmter Aufgaben mit einem interaktiven System beobachten und uns währenddessen Notizen machen, was sie für Probleme haben. und Jetzt könnte man sich überlegen, dass man das gleiche natürlich auch mit AR- und VR-Anwendungen ähm, durchführen kann. Und prinzipiell stimmt das auch, aber es ist natürlich anspruchsvoller. Wenn ich also jetzt zum Beispiel eine nutzerorientierte Evaluation, also eine Beobachtungsmethode mit einer Website mache, dann kann ich relativ einfach einen Computer zur Verfügung stellen oder die Nutzerinnen und Nutzer haben vielleicht schon einen Computer und kann einfach ähm, überprüfen, ob die Nutzerinnen und Nutzer letztendlich ähm, mit der Website umgehen können. Und dann hat sich das. Aber bei ARVR ist dann zum Teil natürlich noch gewisses Equipment notwendig. Und dieses Equipment ist teilweise etwas teurer und auch technisch etwas schwieriger aufzusetzen. Ja? Ähm, es gibt zum Beispiel auch mittlerweile AR- äh, und VR-Brillen, die integrierte Eye-Tracker haben, wo sie also sogar Eye-Tracking machen können, um äh, bestimmte Dinge aufzeichnen zu können. Aber auch da ist das Setup natürlich etwas aufwendiger, weil auch das muss entsprechend kalibriert werden, damit dann die Wahrnehmung auch richtig ist. Das heißt, prinzipiell ist das umsetzbar, aber schon mal mit etwas mehr Aufwand verbunden. Ja, und hier bieten sich wahrscheinlich eher Tests im Labor an, weil sie da diesen technischen, also diese technische Vorbereitung entsprechend besser unter Kontrolle haben, als wenn sie das jetzt mal schnell irgendwie beim Kunden vor Ort probieren würden. Zumindest in der aktuellen Zeit. In Zukunft mag sich das vielleicht ändern. Gut, aber es gibt vielleicht noch was anderes, was hier zu berücksichtigen ist. Nämlich, wenn Sie äh, ja, neben den Nutzerinnen und Nutzern sitzen, während Sie eine Website ausprobieren, dann können Sie prinzipiell die gleiche Wahrnehmung wie die Nutzerinnen und Nutzer haben. Das ist allerdings schwerer visualisiert oder realisierbar, wenn die Nutzerinnen und Nutzer ein stereoskopisches Display aufhaben, also ein Headset. Für, ob jetzt für AR oder VR, aber die Wahrnehmung der Nutzerinnen und Nutzer ist dadurch einfach ähm, ja, nicht so, wie Sie das wahrnehmen können, wenn Sie nur daneben stehen. Also selbst wenn Sie dann vielleicht eine ähm, verdoppelte Darstellung haben ähm, auf einem zweidimensionalen Computerbildschirm, äh, dann haben Sie immer noch nicht die gleiche Wahrnehmung wie die Nutzerinnen und Nutzer. Das Einzige, was man hier jetzt noch machen könnte, wäre... Auch da die dargestellten Bilder nochmal zu duplizieren. Und dann haben sie aber das Problem, dass wenn die Nutzerinnen dann ihren Kopf bewegen und sie selber den Kopf nicht bewegen, dass das dann für sie selbst vielleicht zu Cybersickness führen könnte und so weiter und so fort. Also das ist schon schwierig realisierbar. Und dadurch, dass es eben schwierig realisierbar ist, könnte es sein, dass bestimmte Aspekte bei einer Evaluation einfach verloren gehen. Dass sie also bestimmte Probleme, die die Nutzerinnen und Nutzer unbewusst wahrnehmen, dass sie die selber als beobachtende Person gar nicht wahrnehmen. Und dann ist es natürlich noch so, wenn sie jetzt während eines solchen Tests mit den Nutzerinnen und Nutzern reden, dann brechen sie natürlich die Präsenz, denn das mit den Nutzerinnen und Nutzern reden, das würde ja, ähm, ja ein, ein, ein Element aus der realen Welt in die virtuelle Welt übertragen, nämlich ihre äh, Sprache. Und was wir bei virtueller Realität üblicherweise versuchen zu erreichen, ist eben, dass die Nutzerinnen und Nutzer so weit wie möglich das Gefühl haben, in der Welt zu sein, also die entsprechende Präsenz haben und dafür triggern wir so viele wie möglich Sinne mit virtuellen Inhalten und wenn sie damit einmal mit realen Inhalten die Nutzerinnen und Nutzer wieder triggern, dann könnte das die Präsenz eben brechen und das könnte in Summe dann auch wiederum ein bisschen die Ergebnisse verfälschen. Das heißt, bei Beobachtungsmethoden kann man so ein bisschen zusammenfassend sagen, prinzipiell einsetzbar, aber unter Umständen mit so ein paar Einschränkungen, ob jetzt eben technischer Natur oder eben auch mit der Qualität, äh, Qualität der Daten, die man dabei rausbekommt. Vielleicht muss man dementsprechend dann auch mal mit ein, zwei Personen mehr evaluieren, um vielleicht bestimmte Nachteile, die man hat, wieder ausgleichen zu können. Eine letzte Variante, die wir noch hatten für die nutzerorientierte Evaluation, waren dann äh, Befragungsmethoden. Befragungsmethoden sind natürlich auch hier prinzipiell durchführbar, ähm, wobei ähm, eben ja, je nachdem, welche Befragungsmethode man hat, man vielleicht nochmal auf ein, zwei Dinge achten muss. Es ist so, dass Interviews, wenn Sie die natürlich äh, ja, vor der oder nach der Nutzung äh, einer ja, eines Geräts oder einer ARVR VR durchführen, dann werden die Probanden halt äh, die, die Brillen nicht mehr aufhaben und dementsprechend können sie dann das Interview wie gewohnt im Prinzip durchführen. Bei Fragebögen sollten Sie äh, ja schon so ein bisschen gucken, wie Sie die Fragebögen gestalten. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Website-Test machen, dann würden Sie den Fragebogen sicherlich Einfach in die Website entsprechend mit einbinden und dann die Nutzerinnen und Nutzer bitten, am Ende der Interaktion mit der virtuell, also mit der Website dann den Fragebogen auszufüllen. Das können Sie bei ARVR prinzipiell auch machen. Also Sie können die Fragebögen dort mit einbetten und man hat sogar festgestellt, dass eben das Einbetten von Fragebögen in VR zum Beispiel eine ganz gute Variante ist. Aber wenn Sie das machen, dann sollten Sie eben zum Beispiel keine offenen Fragen stellen, sondern dann eher multiple choice, weil eben bei VR die Texteingabe noch nicht ganz so gut gelingt. Gleiches gilt halt für, für AR. Aber da gab es tatsächlich eine wissenschaftliche Untersuchung, die das sich einfach mal angesehen hat, ob es gut ist, Fragebögen einzubetten oder ob man sie lieber außerhalb haben sollte. Aber das Einbetten hat eben auch den Vorteil, dass wenn Sie zum Beispiel zwischendurch Frage, Fragen stellen oder zwischendurch bitten, einen Fragebogen zu beantworten, dass die Nutzerinnen und Nutzer nicht ständig die Brille absetzen müssen. Es gibt tatsächlich auch für... AR, VR gibt es äh, standardisierte Fragebögen für spezielle Dinge. Es gibt zum Beispiel den Simulator Sickness Questionnaire. Im Prinzip ist das ein Fragebogen, der sich hauptsächlich auf die äh, Cyber Sickness, also Cyber Sickness wird mal Simulator Sickness mal Cyber Sickness bezeichnet, die sich also auf die äh, Cyber Sickness bezieht. Das war halt tatsächlich, ähm, bis es jetzt diese neueren VR-Brillen gab und auch die neueren AR-Brillen, war das noch äh, deutlich mehr ein Thema, Mittlerweile ist das gar nicht mehr ganz so ein großes Thema, weil die Brillen einfach deutlich besser schon geworden sind. Aber trotzdem kann man äh, solche Fragebögen eben verwenden, wenn man zum Beispiel rauskriegen möchte, ob jetzt die Art und Weise der Fortbewegung in der virtuellen Welt, für die man sich jetzt entschieden hat, ob die halt gegebenenfalls problematisch ist oder nicht. Und dieser Simulator Signals Questionnaire, den kann man wirklich ganz gut zum Vergleich zweier Varianten nehmen. Also da würden Sie halt eine Gruppe von Probanden eine Fortbewegungsmethode verwenden lassen und eine andere, eine, eine andere Gruppe eine andere Fortbewegungsmethode. Und dann können Sie hinterher die Ergebnisse der, des Fragebogens ganz gut miteinander vergleichen. Gut, damit haben wir also wirklich mal relativ grob, muss man sagen, den Usability Engineering Prozess so ein bisschen aus Sicht von Anwendungen ARVR oder auf ARVR beleuchtet. Ähm, viel mehr möchte ich äh, darauf in diesem Video auch gar nicht eingehen, das war ja auch schon lang genug. Wir kommen dementsprechend dann jetzt auch schon zur Übung. In der Übung geht es darum, dass Sie äh, sich selber mal äh, die ein oder andere AR- oder VR-App, je nachdem welche technische Ausstattung Sie vielleicht zu Hause haben, mal raussuchen und sich dann mal auf einen Bereich fokussieren, nämlich auf die Einhaltung von Design-Pattern. Dass Sie einfach mal gucken, ob Sie auch in äh, der AR- oder VR-App bestimmte Design-Pattern wiederfinden. Vielleicht manche von den Design-Pattern, die wir in den anderen Videos zu dem Thema Design-Pattern angesprochen haben. Also die Frage ist im Prinzip, welche Pattern wurden eingesetzt und erkennen Sie Pattern, äh, die vielleicht spezifisch für AR-VR sind, die Sie also aus zweidimensionalen Nutzerschnittstellen so in der Form noch gar nicht gesehen haben. Falls Sie jetzt äh, technisch nicht die entsprechende Ausstattung haben, also zum Beispiel kein Smartphone haben, was mobile AR-fähig ist, ähm, keine AR-Brille zu Hause haben, die sind natürlich auch ganz schön teuer, die haben also meistens nicht so rumliegen, oder eben auch keine VR-Brille haben, um das äh, jetzt zu machen, dann nutzen Sie einfach die Möglichkeit, sich vielleicht bei YouTube oder anderen äh, Videoanbietern mal Videos runterzuladen von der Nutzungen von entsprechenden arvr anwendungen Das ist dann zwar nur eine zweidimensionale Darstellung einer solchen dreidimensionalen Welt, aber das ist letztendlich kein Problem, um diese Design-Pattern gegebenenfalls wieder zu erkennen, sollte das ausreichend sein. Also auch da hätten Sie die Möglichkeit, diese Aufgabe zu erledigen. Gut, damit bin ich auch mit diesem Video am Ende angekommen. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis dann, tschüss!